Herzlich willkommen zu diesem Video-Tutorial vom Fansystem, wo du heute zahlreiche Tipps dafür bekommst, wie du mit den richtigen Split-Tests deine Landingpage beständig optimierst. Qualitatives Kundenwachstum mit System, der Marketingkanal von und mit Christian Seigwasser. Ja, mein Name ist Christian Seigwasser und ich würde vorschlagen, wir schauen uns das gleich mal in der Praxis an. Hier habe ich einmal eine Landingpage für uns mitgebracht. Das ist die Landingpage von unserer Firma, die Akademie für Kundenwachstum. Hier sehen wir gleich die Kopfgrafik. Das heißt, das ist in der Regel der Hauptbereich, wo das Auge als allererstes drauf fällt, wenn ein Landingpage-Besucher auf deine Website, auf deine Landingpage kommt. Ja, wie sieht dieser Kopfbereich aus? Dieser Kopfbereich sollte im dem Idealfall freundlich, positive Stimmung erzeugen. Hier sehen wir einmal einen relativ neutralen Kopfbereich aus unserer Akademie. Den ganzen könnte man jetzt ergänzen, um ein weiteres Bild, wo uns Personen anlächeln. Anders haben wir auch auf anderen Landingpages von uns eingesetzt, gleich ganz viele positive Gesichter, die uns direkt anstrahlen. Ob du nun es relativ neutral hältst, weil du die Aufmerksamkeit auf deine Headline richten möchtest oder eben kombinierst mit positiven Menschen, mit positiven Emotionen. Das ist grundsätzlich dir überlassen. Teste in Tests, was am besten ankommt. Denn darum geht es ja bei Landingpages. Wie, wie sorgen wir dafür, dass die Kunden, die Interessenten, die ja morgen Kunden werden sollten, am besten ihre Kontaktdaten mit dem Call to Action eingeben oder aber vielleicht sogar direkt was kaufen, wenn du direkt ein Kaufangebot auf deiner Landingpage hast. Ja. Positive Atmosphäre ist sehr, sehr wichtig bei Landing Pages. Achte mal auf die Standardwerbung von Großkonzernen, von großen Unternehmen. Alle Großkonzerne, alle großen Unternehmen haben irgendwo immer glückliche Menschen mit kombiniert. Solltest du das nächste Mal vielleicht einfach beim Fernsehen oder woanders mal so einen Werbeblock sehen, dann mach mal einfach eine Strichliste, wie viele positive Gesichter dich die ganze Zeit anlachen. Das ist unglaublich, wie viel das ist. Und du kannst es überall auch bei dir einsetzen. Ich empfehle es dir. Lass deine Landingpage und auch deine Website nicht steril, nicht neutral wirken, sondern positive, lachende Menschen die sorgen einfach für eine viel höhere Conversion Rate, das heißt eine Klickrate und sorgen somit auch viel mehr, für viel mehr Erfolg von deiner Website. Bedeutet also, du kannst, wenn du Immobilien verkaufst, nicht einfach nur ein Haus abbilden, sondern ein glückliches Pärchen, dem gerade der Schlüssel für die Immobilie übergeben wird oder die Besichtigung gemacht wird. Wenn du Trainer-Coach bist, ja, dann frag doch einfach ein paar gute Kunden aus deinem Gästekreis, aus deinem Kundenkreis, ob du mit denen vielleicht ein paar Bilder machen kannst, wo sie positiv glücklich über dein Coaching sind. Wenn du Sporttrainer bist, Personal Coach, dann sollte es nicht einfach nur irgendwelche neutralen Sportungen sein, sondern Menschen beim Training. Verkaufst du Versicherungen, dann ein glückliches Pärchen, dem du gerade eine Beratung erteilt hast. Egal was du machst, Versuche immer, und es ist eigentlich immer möglich, selbst im Maschinenbaubereich ist es machbar. Man kann auch einen glücklichen Handwerker nehmen, der gerade eine Maschine bedient. Überall kannst du dein Produkt, deine Dienstleistung mit glücklichen Menschen kombinieren, was ich dir dringend empfehle. Ein wichtiges Merkmal. Schauen wir uns den nächsten Bereich an. Das ist die Headline. Und zwar sollte die Headline ebenfalls uns natürlich touchen. Wie man genau eine Headline erstellt, welche Elemente in einer Headline dabei sein sollten, das erfährst du in einem anderen Videotutorial auf meinem Kanal. Also ich empfehle dir, auch andere Videos einfach mal anzuschauen, um dieses Wissen immer weiter zu erweitern. Hier schauen wir uns einfach mal eine Headline an. Qualitatives Kundenwachstum mit System wie du dir ganz einfach ein beständiges und nachhaltiges Kundenwachstumssystem erstellst. So könnte eine Headline aussehen, es kann auch eine andere Headline sein, ein bisschen kürzer, knackiger, das System für qualitatives, beständiges und skalierbares Kundenwachstum bereits über 1000 glückliche Anwender. Was nun am Ende besser oder schlechter ist, ja, das weiß ich irgendwann auch nicht mehr. Es gibt zwar Richtlinien und es gibt Basics und es gibt Tools, die ich dir in einem anderen Video-Tutorial zeige, wie du coole, packende, neugierig machende Headlines erstellst. Was von diesen ganzen Merkmalen aber am Ende beim Kunden am besten ankommt, das entscheidet in der Regel der Kunde dann doch zum Schluss ganz alleine. Und deswegen empfehle ich nicht, einfach nur eine Headline zu schreiben, sondern mach dir einfach ein paar verschiedene und teste sie gegeneinander. Split-Tests können so aussehen, wenn du einfach nur eine Seite hast, dass du mal zwei Wochen diese Headline einblendest und dann weitere zwei Wochen eine andere Headline, um dann auszuwerten, wie oft wurde die Seite gesehen und wie war das Verhältnis der Klickraten dazu damit du erkennst, in welchem Bereich hat es besser stattgefunden. Natürlich kann man das auch viel professioneller machen, mit richtigen AB-Tests, also Split-Test-Software, wo immer eine Seite mit der anderen im Wechsel ausgeliefert wird, ja sogar noch gescannt wird, wann hat wer wie sich welchen Seitenbereich länger angeguckt, wann hat er weitergeklickt und so weiter. Das ist natürlich noch eine Steigerung, aber selbst wenn du keine technischen Möglichkeiten hast, einfach nur die Headline mal tauschen und auswerten. Das kann jeder. Schauen wir uns noch einen weiteren wichtigen Bereich an. Und zwar ist das der Call to Action. Das ist das, um was es ja bei der Headline geht. Die Handlungsaufforderung und da auch mit die Handlungsausführung deines Website-Besuchers. Hier sehen wir zum Beispiel einmal die Variante Workbook gratis downloaden. Das ist eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit Jetzt gratis Workbook downloaden. Allein diese Wortveränderung kann schon sehr viel bewirken. Und es zählt immer, wie viele Webseitenbesucher hattest du in einem gewissen Zeitraum und wie viele haben den Call to Action geklickt. Ich sage dir, wenn der Call to Action mal den eine Bezeichnung hatte und mal die andere, dann kann das schon große Auswirkungen haben. Auch die Farbe des Call to Actions spielt natürlich mit rein. Und vieles, vieles mehr. Wo ist er platziert, an welcher Stelle und so weiter und so fort. Aber diese drei Punkte sind aus meiner Sicht die wichtigsten. Ich empfehle dir, sowas ständig zu testen und immer, immer weiter zu optimieren. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel auch, dass wir in diesem Bereich einmal einen Download-Link haben, ohne dem Bild, hier mit Bild und einen anderen Download-Link. Sowas würde ich allerdings nicht machen. Immer nur eine einzige Sache verändern, das ist sinnvoll, weil ansonsten weißt du gar nicht, welche Veränderung zum Ziel geführt hat. was du unbedingt beachten solltest. Ich fasse noch einmal die wichtigsten Tools zusammen. Erstens, teste immer nur ein Tool, heißt immer nur eine einzige Veränderung und nicht gleich ganz viele auf einmal. Ich weiß, du sprühst wahrscheinlich vor vielen Ideen, aber teste nicht immer gleich alle Ideen miteinander, sondern wirklich immer nur eine einzige Sache nacheinander. Zweitens, Teste auch Bilder. Heißt also, du kannst natürlich so wie hier jetzt zum Beispiel eine Grafik mit reinsetzen. Du kannst aber auch die ganze Kopfgrafik ändern. Du kannst das Farbdesign ändern. Du kannst aber auch insgesamt die Größe des Bildes verändern. Selbst das kann schon einen Riesenunterschied ausmachen. Und drittens, erzeuge repräsentative Zahlen. Es bringt nichts, wenn du nur einen einzigen Tag eine Sache machst. Das hat überhaupt gar keine Auswirkungen. Es bringt nichts, wenn du nur einen einzigen Block einfach mal veränderst. Wichtig ist, repräsentative Zahlen zu erzeugen. Heißt also, für einen gewissen Zeitraum das Ganze einfach zu beobachten. Bedeutet, über eine gewisse Länge, über eine gewisse Menge, was auch immer. Heißt also, eine Länge kann zum Beispiel sein, ein Monat so, ein Monat so. Eine Woche so, eine Woche so. Oder du kannst auch sagen, immer bis zu 1000 Einblendungen und dann verändere ich das ganze Tool wieder. Je nachdem, wo es liegt. Es bringt allerdings nichts, bei fünf Seiten danach gleich wieder eine Veränderung vorzunehmen. Das ist keine repräsentative Zahl. Da wird nicht viel bei rauskommen. Wenn du diese drei wichtigen Tipps beherrschst, aus meiner Sicht bist du dann schon auf einem sehr, sehr guten Weg zu einer wirklich sehr guten Landingpage, die ständig besser und besser und besser wird. Ich empfehle dir sowieso, dein Marketing dauerhaft zu optimieren, zu verbessern. Das ist Unternehmertum, das macht Spaß und das ist doch die Tätigkeit, wofür wir das Ganze alles machen. Wir wollen doch mit weniger Aufwand mehr Kunden erreichen. So sehe ich das zumindest und das macht auch am Ende mehr Sinn, denn Kundenwachstum heißt nicht einfach nur mehr Masse rein, sondern manchmal ist auch die Qualität und auch die Wertigkeit eines Kunden zu erhöhen. Ich empfehle dir einfach, wenn du interessiert bist an diesen Marketing-Themen, dann abonniere am besten direkt diesen Kanal, gleich mit dem Link unterhalb dieses Videos. Viele weitere Infos, Downloads, Podcasts, Erfahrungsberichte, Best-Practice-Beispiele und vieles, vieles mehr findest du auch auf unserer Seite www.kundenwachstum.de.